So geil! Hört ihr das? Die funktionieren. 40 Watt pro Stück. Ja. Die Sonne ist hinter Wolken, ziemlich spät am Abend. Also die Sonne steht da, da schräg, ist hinter Wolken sind zwei 80 Watt Panels obendrauf und nochmal zwei 40 Watt Panels im Schatten. Am Abend liefern immer noch 80 Watt <lacht> mit re ja, Mal schauen ob wir es schaffen. <lacht> ein paar Minuten haben wir noch, ein paar Minuten müsste die Sonne noch da sein und vielleicht reicht es ja. Hier haben wir einen Kühlschrank, einen ganz alten in Polen gefertigt. Ohne Kompressor irgendwie, irgendwie nur mit einer Heizspindel von 500 Ohm. Noch bis jetzt noch nicht rausgefunden, so richtig wie das funktioniert. Jedenfalls schön leise und zieht so, wenn er hochfährt, so um die 100 Watt. So, Die Batterie ist schon ziemlich nieder. Da habe ich, die habe ich gestern schon mal so lange laufen lassen, bis es anfängt mit Piepen. Aber bei Alouen wisst ihr ja, ist immer noch ein bisschen was drin. Angeschalten ist es jetzt schon. Der zieht jetzt schon 100 Watt und jetzt warte ich nochmal, bis es piept und dann... Hängen wir sie mal an das 30 Watt Panel. Anführungszeichen Ich weiß nicht, ob es noch so viel bringt, das hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und unseren Re-EMF-Charger, unseren altbekannten. Ja, jetzt warte ich jetzt hier bestimmt schon wieder fünf Minuten und es piept immer noch nicht. Ach, Alone-Batterien sind so eine Sache. <lacht> Wie soll man da verlässliche Tests machen, wenn die sich von selbst immer andauernd wieder lädt? Wie soll man da irgendjemanden beweisen, dass irgendein Ladegerät noch besser ist als andere? Naja, mal schauen. Mal schauen, ob es was wird mit der Eindeutigkeit. Hm. Das ist bestimmt 10 Minuten gelaufen. Dann auf einmal hat es angefangen mit piepen und dann wollte die Kamera nicht starten. So, jetzt habe ich mal 10 Sekunden ausgelassen. Komm, piep. Aha. Ja, wie lange kann ich jetzt wieder warten, bis es piept, dass ich es drauf habe auf Video? Mann! Ach, ich krieg die Krise. Ich könnte jetzt auch einfach rausgehen zur Nachbarin. Ja? Die fragen, ob es gerade total gepiept hat, Ihr ist ja jetzt? <lacht> Klappt doch. Einwandfrei. So, also, Batterie ist soweit, dass er piept. Ne? Und jetzt wollen wir die... Letzten Sonnenstrahlen, ne? großes ist das Zeitfenster, -Nummer. mal versuchen auszunutzen. Und dann gucken wir mal auf die genaue Zeit, wie lang es dann geht mit 100 Watt. Okay, dann wollen wir mal starten. Schalten. Da stehe ich im Schatten. Jetzt. Doch, jetzt geht's. Es liegt los. 0,7, 0,1. Weil nur ein Teil mit Schatten belegt ist. Ist ja krass. Okay. Sind wir immerhin bei 800 mA, ne? so wie das aussieht hier. 800, 900 mA, alles klar. So, gleich mal auf die genaue Zeit gucken. Die genaue Zeit ist 6.26 Uhr. Gut, bin ich gespannt. So, jetzt haben wir 6.39 So, zehn Minuten später und wir sind im Schatten. Wir sind im Schatten. Ja. Weil der schöne Nadelbaum hier die Sonne jetzt für eine Zeitweise verdeckt. Gut, dann müssen wir also mal noch durch. Ja, mal gucken, was wir jetzt so ungefähr liefern. Ja, immer noch so 20mA, Milliampere, 19mA. Milliampere. Gut, Okay. schauen wir mal, wie lange noch. Hm? Jetzt nicht zu viel wegnehmen. Dann schaltet das Relais ab. Ja. Mal sehen. Na Kollegin auch dabei. So, jetzt haben wir es sechs Uhr die Sonne kommt jetzt langsam wieder. Ich habe das Panel mal auf den Stuhl gestellt, dass wir eher was von der Sonne haben. Ja, wird gar nicht lang dauern, eh diese wieder richtig Dampf bekommt. Mal schauen, was da richtig Dampf heißt momentan. <lacht> ähm, tja, 10 mA. No? 12, 13. Steigt jetzt langsam wieder, aber es geht ja sowieso erst richtig los, bis auch hier das allerletzte Panel mit Sonne erfüllt ist. Da reicht es nicht, wenn irgendwie nur was halb beleuchtet wird. Tja, diese alten Dinger halt. Ah, jetzt sind wir schon bei 20 mA. 30, es geht voran. Tja, oh oh. Ich bemerke gerade. Ui. Das Panel führt einen Kampf mit dieser Hauskante da. Die geht jetzt immer weiter runter, die Sonne. Die geht weiter weg. Und hm, dieses Panel ja, wo soll ich denn das dann hinstellen, ach du Scheiße, ob ich hier, ob ich hier jemals heute noch ein bisschen mehr als 500mA reinkriege, was sagt die Zeit eigentlich, 7.02 Uhr, hm, ja, das wird vielleicht ein bisschen sehr knapp, aber mal schauen. Naja, ich glaube, heute ist die Sonne schon zu weit weg, hm. 79 ma kriege ich noch zusammen, indem ich hier hin halte das Panel, aber ansonsten war es das heute glaube ich. Ja, sagt die Zeit. Die Zeit sagt 7.04 Uhr. Gut, 7.04 können wir das Experiment abbrechen. Obwohl, hm, das ist wenigstens mal noch bis 7.26 Uhr laufen. Hä? So und Punkt 7.07 Uhr hatte ich dann die Schnauze voll mit dem Panel in die Luft halten, da wo die Sonne ist. Hä? hätte ich nichts gebracht, hätte ich immer weiter hoch gemüßt. Tja, ich stelle jetzt mal die restlichen, die, restliche, die restlichen Viertelstunde, die letzten 20 Minuten, einfach mal so hierher. Und dabei zeigt uns dieses Ampermeter an, dass 0,000000 gar nichts hier reingeht. So ich etwas misstrauisch bin. Na gut, die letzten 9 Minuten können wir uns schenken und 9 ist 1 und 1 ist keins, wie alles da? <lacht> ähm, ja, können wir uns mal schenken, wir rechnen trotzdem mal mit einer Stunde Betrieb. Mit den. Wie schalte ich das aus? Ach so. Ja, jetzt kommt auch das Relais. Okay, also das wären jetzt die theoretischen Werte für die Energie, die jetzt hier reingegangen ist in diesen Akku und wie lange dann der Kühlschrank laufen dürfte. Wie Zettler haben wir es? 7.24 Uhr. Unser Akku ist bei 11,18 Volt und als Beweis, dass dann wirklich Ampere gezogen werden. Wollen wir jetzt mal einschalten. Gut, er läuft und wir ziehen 9,6 Ampere. Gut. Also die 100 Watt dürfte er ziehen. Jetzt bin ich mal gespannt. 7.25 Uhr, gut, hat es angefangen. Wie lange das geht. Im Kühlschrank ohne Kompressor. Nur mit Heizung hinten drin irgendwie. Das ist schon irgendwie kurios für mich als Laien. Er macht keinen Mucks, wird aber trotzdem hinten dran warm und hier dieses große Teil wird kalt. Kann man da reingucken? Ah, so schaut es drin aus was sonst ja mit einer Heizstunde und ein paar rohren die mal sich im querschnitt verengen und verjüngen was es alles gibt im kühlschrank da keinen mucks macht Tja, naja ich weiß nicht ob ich jetzt die ganze zeit hier blöd rumlatsch eine minute haben wir schon mal mhm. Okay, mal schauen, wie lang es wirklich wird. Ewig habe ich ja auch nicht Akku hier in der Kamera. Ne? Also ich mache jetzt mal aus, die Kamera. Puff, ob er mir vertraut oder nicht. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Ne? Das ist eigentlich nur das Experimentiertagebuch. <lacht> krass. Es Ah, ah, ah, es piept, es piept, es piept. 28. 7.28 Uhr. Okay, so, jetzt machen wir mal eine Gegenüberstellung. Naja, was ich sagen wollte, hier bussert er immer noch. Der bussert nicht mehr, der ist es aus, aber der bussert noch. <lacht> da wo mein anderes Solarpanel von gerade eben, dieses welche hier, 0,000 000 gar nichts mehr angezeigt hat, bringen die Dünnschichtpanels auf dem Dach immer noch was, auch wenn die Sonne weg ist.